Der uh. Pendel, uh. Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Hilf hilf mach ne, Da ist ein Schwert über mir! Hilf mir! Ein Schwert kommt runter! Hilf. Ah! Ah! Ah. ah! Ah! Oh Gott! Was war das denn? Da ist ein Schwert ganz langsam auf mich runtergekommen. Ich hab's gesehen! Ja, also, wenn ich irgendwie im Boss kommt mit irgendein so Gimmick-Fight, dann... Ich meine Schaden. Viel Schaden. Das ist, da klingt gar nicht so schlecht, jetzt so betrachtet. <lacht> wir oh mein Gott, gucken sich beide gegenseitig böse an. Oh. Alter, der hat Schaden gemacht nicht oh. weg oh, wieso sind auf einmal so zehn stück auf einmal ah ich häng fest. <lacht> Alle sind zu seiner Eck. Ich kann nichts machen. Ich sehe, ich weiß nicht, wie ich herauskommen soll. Ich sehe, aber ich sehe einfach nur so einen Haufen Balken in der Ecke. Balken. Ich kann nichts machen. Gut, der hat mich jetzt befreit. Danke. War wie so ein Clownwagen. Ich konnte mich gerade verwandeln. So ein Dreck! Willkommen in meinem Puff. Was ist Ihr Anliegen? <lacht> was ist denn das für ein scheiß Puff, wenn du nur einen brustig türierten hast und der ist untot, der hat nicht mal einen Penis. sondern eine <lacht> Was soll ich machen? Soll ich meine Schenkel an dem reiben oder was? In der Ecke, Ach, irgendwie komme ich hier nicht mehr rein. Wo bin ich? Du bei mir genau in der Wand drin. Ne? Ja, super. Ich kann. Alter! Was ist das für ein Scheiß? Bin ich hier? Ja, du brauchst hier bei mir dann. Und gerade in der Wand. Also ganz ja, weit drin. Komm ich komme nicht mehr raus. Ich sehe den auch gar nicht mehr. Nee, ja, ich schon. Ich kämpfe ja gerade gegen den. Ich hab mich gerade verwandelt. Ja. Natürlich spawnen ja. Ähm, ja, äh, okay, was warte. Ich weiß nicht, hier... <lacht> was hier... Geht hier ab! Nur deine Faszinierung mit Wänden, ne? Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht Oh <lacht> mein Gott! Oha. Oh, da, drauf. da ist er! Nicht bei mir, Spaß mit dem Boss, ich kann nicht mehr in raus. Ich will auch keine Skelett oder so. Oh jetzt! Ich kann nichts machen! ich mir nicht raus! Gibt keinen Weg zurück hier? Ich würde dir gerne helfen, Daniel, aber ich kann nichts machen. Weißt weiß, du bist in der Wand, ne? Die Skelette gehen auf dich los. Ja, Mann! Aber trotzdem spawnen hier immer noch Skelett bei mir, ey. Das ist eigentlich viel besser als Meine Wölfe sind aber irgendwie bei dir, ey. Ja. Der hat mich mit deinem scheiß komischen Hongo-Drachen da reingeschickt, ey. Aber der ist fast tot, ey. Ja, Mann, ich will hier ja raus. Nix! Meine oh. ja, Wölfe ziehen Feuert Feuer auf sich, finde ich gut. Freunde, ich kann durch die Wände durchkürzen. Oh, aber mein Feuer. Ich werde mich aber direkt zurückverwandeln. Ich habe hier nämlich nichts zum Pressen. Jetzt habe ich was zum Pressen. Weißt es aber, ja. ist aber bei dir. Es ist ja bei mir. <lacht> Okay, ich war mir ging gerade die Ausdauer aus. Jetzt ist aber wieder bei mir. Der kann natürlich frei durch die Wände führen. <lacht> ja, ich komme hier nicht raus. Ja. Dann reiß mal. Muss ich mir wieder ausloggen? Dieser Scheiß Drachen von dem er hat mich da durch die Wand geschickt. Ey. <lacht> hey, bist du einfach hier in der Wand? Drin? Ja, ich weiß, bei mir bin ich in dem großen Raum. Jetzt Wasser, da kann ich durch die Wände gucken. Ja, bin ich, ja, ich kann hier nichts machen, muss mich ausladen. Ja. Nur noch meine Armbrust hier ein bisschen hochleveln. Oder habe ich die Weiß ich nicht? Ich glaube, ich habe die schon verändert. Ja, klar, ich habe die schon verändert. Oh Gott, die beiden, oh, nein. Ich glaube, die werden sich machen. Also, auf einen losgehen. Auf einen losgehen, okay. Ja, klar. Ich bin blau der sieht die Ist schon bei Watt. Was gerade, irgendwas passiert doch hier, wenn einer von denen tot ist. Warum ja, haben wir denn immer noch fast 100? Dann ist doch schon gleich tot. Die Sterne lassen mich das hier sehen. wieder da. Die fusionieren, oder? Also. Nein, bleibt drin. Oh geil, der Ghostfighter, oh Gott. Ja, ist das der Football spielen? Oh nein. Schein nicht so viel auszahlt, die Skelette. Ja, Krieger halt. er oh. halt. aussabe. Ah, Punkt für die Liebe halten. Ne, ja? So? Ja. Ja, wie lange? Ich bin ich ich ich irgendwas irgendwas Wir sehen, wie schlimm der Nee, wird. geht. Halte ein mit diesen Sachen. Das ist ein riesiger, mein Gott keine Leg, Leg, Klinge. Ich bin ja runtergesprungen außer die Ich kann Das sieht irgendwie voll episch hier aus. sowas von tot. Ich nehme ja, das. das Schwert nicht an. Er geht und passt. Ich nehme es und du nimmst Schaden. Daniel, du hast auch einen Stab. Ja, oh. die oh. mit dem er reden kann. Die singende Klinge. Ich glaube, Feuerball. Ich brauche nicht einmal die Klinge, um euch zu besiegen. Ja, nicht so. Na, Gott, warte ich. Warum kann ich mir nicht schützen? Ich bin auch nicht mehr Ahnung, was der da macht, aber. Oh, oh Gott. Gott. Krank. Das natürlich wieder irgendwelche minions die oh okay, raus da der angriff macht aua oh raus da Der Angriff geht noch, aber dieser eine dicke Angriff tut weh. Ja, aber der ist nicht genug, um uns zu run-shot. Nein. Aber wenn wir irgendwie nicht maximale AP haben. Nein, ja, der macht halt jetzt gar nicht mehr. Jetzt kriegt er seine Freunde da. Außer... Raus da ja irgendwas bringen crafted auch wird ich f so oh oh, okay, ich für unten also konnte sich wieder cultivate wieder nicht rechtzeitig fronten Ich biテo zu nicht nah an den Road, mal ja, ich muss dann so da an die Ganon, um die anzugreifen. Ja, ja. Die Geister, warum halten die so genau aus? Ich hab keine Ahnung, ich bin ja auch die ganze Zeit am rausgeschlüffeln. Oder direkt schon die nächsten. Ja, der hört dir. Aua. Ich glaube, er setzt halt immer noch eine Teleportation ein. Ja, ja. Okay, das ist gut. Tragen. eigentlich gut wenn er gerade beschwert dann können wir ihn schon angreifen Au. Oh Gott. ja ich wusste es schaffen wir Blau. ja das ist immer wenn er sich teleportiert Wir haben dich durchschaut. Jetzt haben wir dich kaputt. Pass auf. Irgendwie macht der Kampf Bock. Okay. Okay. Der sagt sogar Lieter so. Also. So nett von dem. Ja. Aua. Alles teleportiert? Nö, nee, noch nicht. Euer Tod ist sicher. Ihr kommt hier nie näher näher Oh Gott! Pass auf. auch nicht. Doch jetzt pass auf. Ich habe gerade keine Hallo. Jetzt gerade die Stellt meine auf die Probe. Oh Gott, irgendwas kommt hier. Irgendwas Neues. Ja, der hat das Schwert gezogen. Nein. Oh Gott, hier kommt irgendwas. Oh Daniel! Ich kann nichts machen. Boah, das ist nicht mal Ich kann nichts machen. Ich kann auch nichts machen. Ich heile dich. Ich heile dich. Boah. Was ist das denn? Oh. Ne, nix. Oh, ehrlich. Also, wir haben das dahin geschafft. Ey, und dann kommt er mit sowas. Der nee. ständig mich. Er absolviert irgendwie ab hier ich kann, Warum kann ich das nicht drücken? wenn man nicht, ist das nicht... Was? Du bist befreit. willst du denn? Wo ist auch kaputt? Aua! Schieß, Ja, ich schieße ah. Er ist tot. Ja, jetzt einsamer Stachel ja, oh, ja bis wir nächstes Mal wieder hinkommen dann seid ihr wieder alle am Mann, weil alles schlecht ist. Aber ich muss ja raus. Ja, Daniel, ja, Daniel hast glückliche Leute.